Ja, meine liebe Studierenden im Seminar Morphologie. Wir haben in der letzten Sitzung eine kurze Abstimmung gehabt zur Frage, ob wir zumindest noch einmal auf morphosyntaktische Phänomene schauen wollen. Und das würde ich gern aus zweierlei Gründen gerne tun, nämlich zum einen, wenn Sie sich mit Grammatikalisierung auseinandersetzen, das heißt der Frage, wie wird eine bestimmte Entität zu einem Flexionsmorphem. Oder wie wird eine bestimmte sprachliche Einheit zu einem äh, Fugenelement? Oder wie setzt sich das System der äh, Modalverben des Deutschen seit dem 16. Jahrhundert zusammen? Dann kommen sie um morphosyntaktische Fragestellungen nicht herum. Das heißt, die Fragen der Grammatikalisierung, wie eine bestimmte Entität grammatikalisiert wird, hat sehr viel damit zu tun, wie sie entweder dann in Zukunft in Wortbildungskontexten oder aber auch in syntaktischen Kontexten eingesetzt wird, weil häufig das Ganze entweder mit der Wortschatzerweiterung aufs engste verknüpft ist oder aber äh, im Hinblick zum Beispiel auf Flexion und Konjugation eine entscheidende Rolle spielt. Und ich würde Ihnen gerne heute drei unterschiedliche Phänomene vorstellen, die schlussendlich auch Auswirkungen haben auf das, was wir äh, im Seminar jetzt unter dem Hashtag moderne Wortbildung laufen lassen, nämlich die Frage, wie werden Wortbildungsmuster und welche grammatischen Muster werden produktiv in der Etablierung von verschiedenen Hashtags, aber auch im Hinblick auf Literatur und Spiel, das war die andere, äh, exemplarische, der andere exemplarische Anwendungsfall, wie werden beispielsweise Namen gebildet von Kreaturen in Literatur und ähm, für beides brauchen Sie, nicht zwingend den morphosyntaktischen Ansatz, aber es kann Ihnen helfen, vor allen Dingen in Bezug auf die Hashtags und im Hinblick auf die Namen müssen wir mal sehen. Aber so bekommen Sie zumindest einen Eindruck davon, wie wir über Grammatikalisierung reden und vor allen Dingen auch über den Zusammenhang von Morphologie auf der einen und Syntax auf der anderen Seite. Ich würde ganz gern beginnen mit dem Einstieg in in die Frage, wie bettet sich das in den größeren Kontext ein. Sobald wir über Grammatikalisierung und damit das Wortbildungsbild umsprechen, reden wir über Prozesse, in denen eine Entität aus einer eigenständigen als aus einem eigenständigen lexikalischen Morphem so etwas wird wie zum Beispiel ein äh, Wortbildungssuffix oder in denen ein äh, bestimmtes Vollverb zu einem Modalverb wird und damit zwar nicht die Wortartenklasse wechselt, aber sein syntaktisches Umfeld und vor allen Dingen seine Semantik. Und das lässt sich im Kontext einer sogenannten kognitiven Grammatik, in die ich hier und heute nicht einführen werden kann und will, ähm, im Kontext von Sprachwerb, Sprachwandel, ähm, Emergenz von Konstruktion und Konstruktionswandel beschreiben. Das, wofür wir in der Regel einen Blick haben, was sehr schade ist, aber wir sind halt eben positivistisch ausgerichtet, sind Sprachverlust, also das heißt tatsächlich der Verlust von ganzen Sprachen und oder Konstruktionsverlust und Sprachverlust auch insofern betrachtet, dass wir damit nicht nur die Sprache von Minoritäten als Ganzes meinen, sondern ähm, den Verlust von sprachlichen Mustern und das Ganze würde ich mir heute gerne mal mit Ihnen anschauen. Denn das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf morphosyntaktische Phänomene und ähm, vor allen Dingen auf die Bewertung von bestimmten sprachlichen Mustern. Und die Beispiele sind willkürlich herausgegriffen. Es gibt noch etliche mehr, auf was ich zum Beispiel heute nicht eingehe, ist der angebliche ähm, Verlust des Genitivs in der Nominalflexion des Deutschen oder ähm, auf spezifische Aspekte, die Jugendsprache betreffen. Also das würde ich gerne mit Ihnen in Diskussionen machen, als das in der letzten Mal, das letzte Mal ich angesprochene Fong X her. Ja, ist nicht Jugendsprache, sondern es ist ein äh, Internetphänomen gewesen. Aber ähm, Varietätenlinguistisch kann man sich das Ganze schon noch anschauen. Auch das wäre eine Frage für die Aspekte moderner Wortbildung. Um, denn von X her hat es auch schon in um, Hashtag-Kombinationen geschafft. Unabhängig davon um, bewegen wir uns gerade da in einem Feld von morphosyntaktischer Relevanz. Gut, zunächst erstmal, wenn Sie sich weiter in das Thema einlesen wollen, das halte ich jetzt eigentlich zu Ihrem Beginn, des, äh, zu Ihrem, am Stand in Ihrem Studium noch für zu früh, um, würde ich Ihnen empfehlen, Adele Goldberg explain me this. Um, das kann man aber in der Art, wie es geschrieben ist, gut ähm, rezipieren und vor allen Dingen ähm, hinsichtlich der Fragen, die sie stellt, gut weiter auffächern. Und das Zweite, auf was ich mich beziehen werde, sind äh, Konstruktionen und Konstruktionsgrammatiken, die spezifische Handlungsfelder und bestimmte Themen in den Blick nehmen. Das ist jetzt ungefähr der Fokus aus dem heraus, ich referieren werde, ohne mit dem Anspruch, dass sie in diesem Seminar im zweiten Studienjahr darauf einsteigen müssen, nur damit Sie ungefähr wissen, an welcher Stelle wir uns hier bewegen. Wenn Sie in die historische Linguistik schauen, das wird nicht ausbleiben bei der Frage der Beschreibung von Grammatikalisierungstendenzen, dann würde ich Ihnen hier noch einige empfehlen. Die Grammatikalisierungsforschung ist sehr eng mit dem Namen von Gabriele Diewald verbunden. Und ähm, wenn Sie sich dafür interessieren, würde ich äh, Ihnen raten, sich mit ähm, der Grammatikalisierungshypothese von Gabriel Diewald auseinanderzusetzen, die in der Forschung mittlerweile ähm, gut angekommen und angenommen ist und breit diskutiert worden ist. Kommen wir erstmal zu der Frage vergessene Sprachmuster. Also die Frage, warum verändern sich sprachliche Einheiten so, dass sie im aktuellen Sprachgebrauch entweder nicht mehr benutzt werden, oder zumindest in dem Ruf stehen, äh, nicht mehr benutzt zu werden und stellen uns die Frage, warum dem so sei. Kommen wir zunächst erstmal zum schönen Beispiel "touren". Turren ist ein sogenanntes Modalverb nach heutiger Klassifikation und wird bis ins Spätmittelalter, in die frühe Neuzeit hinein noch verwendet, sehr, sehr selten, mit sehr, sehr dürftiger Beleglage und bedeutet so etwas wie wagen sich erkühnen, also ich wage, ähm, dich zum Ritter zu schlagen, das sehen Sie äh, äh, hier weiter unten, das tar ich sagen, also das darf ich sagen oder das wage ich mich zu sagen, ich erkühne mich das zu sagen und hat in dem Kontext eine sehr, sehr schöne Funktion, ähm, warum es vermutlich nicht mehr verwendet wird, wir haben andere, also auf der einen Seite zum Beispiel äh, entwickeln sich Reflexivkonstruktionen, also ich ich traue mich, es zu sagen. Ich wage mich, es zu sagen. Und hier haben Sie den Reflexivmarker. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich ein sehr breit ausgebautes Spektrum an äh, Modalverben haben. Und ähm, Tuchen auf eine sehr ungewöhnliche Art als nicht regelmäßiges Verb ähm, konjugiert wird. Und das heißt, auch das sind zum Beispiel Indizien dafür, weshalb ein bestimmtes sprachliches Muster oder ein bestimmtes äh, Muster mit einer festen Slotbesetzung und das wäre hier Touren äh, in einer Modalkonstruktion nicht weiter verwendet wird ähm, und auf den ersten Blick mag das bedauerlich sein auf den zweiten Blick äh, lässt sich das aber natürlich im Kontext einer Morphosyntax ähm, erklären hier noch einige Beispiele äh, für die äh, äh, Erklärungen Schreibungen ähm, aus dem tatsächlich aus, der, äh, aus dem äh, ähm, Wörterbuch, ja, aus dem Grimmischen. Also Sie haben hier eine Bedeutungsangabe. Und hier vor allen Dingen schon ein Hinweis darauf, ähm, warum es dazu gekommen sein könnte, warum es in bestimmten Bereichen nicht mehr verwendet wird, nämlich dass es ähm, Formen gibt, die die systematisch zu entsprechen scheinen oder die sich sehr ähnlich sind. Also dass wir einen äh, Formenzusammenfall haben, das wäre ein sogenannter Synkretismus. Das beobachten wir im Übrigen auf die Kasusformen in der Pluralbildung ähm, des Deutschen, also dass wir hier Formenzusammenfälle haben. Auch das ist ein sehr schönes Beispiel für ähm, morphosyntaktische Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Aber kommen wir jetzt von Toren weg und äh, schauen auf ein anderes sehr prominentes Phänomen, den sogenannten Präteritumschwund im Deutschen. Ähm, hier zwei aktuelle Monografien, die sich genau damit auseinandersetzen. Und gehen wir doch mal im Medias res. Also das heißt, was ist überhaupt der Präteritumschwund? Ähm, mit dem ist in der Sprachkritik äh, ein sehr beliebtes Thema. Äh, was ist Präteritumschwund? Mit dem Terminus oberdeutscher Präteritumschwund wird im engeren Sinne der Verlust der Präteritumformen in den südlichen Dialekten des deutschen Sprachraums verstanden. Hier haben Sie ganz klar die äh, terminologische Festsetzung, also Verlust. In diesen Dialekten wird statt des Präteritums, sie spielte, sie ging, sie dachte, das Perfekt, sie hat gespielt, sie ist gegangen und sie hat ähm, gedacht, zum Ausdruck von Vergangenheit verwendet. In einem weiteren Sinne wird unter Präteritum-Schwund allgemein der Abbau von Präteritum-Formen verstanden. Wir sehen schon, das ist der, in der Karte angezeigt, das ist der oberdeutsche Sprachraum. Und in diesem Sprachraum wird für die Vergangenheitsbildung das Perfekt verwendet und nicht das Präteritum. Interessant ist, dass, wenn wir weiterblicken, blicken, der Präteritum-Schwund kein also der Präteritum Schwund, ähm, man, müsste man anders sagen. Es gibt halt einfach in bestimmten erzählerischen Kontexten in der gesprochenen Sprache ähm, und auch in der Schriftsprache Situationen, in denen das Perfekt die Bedeutung des Präteritums übernimmt. Also das heißt, die einfache Vergangenheit anzuzeigen. Und deswegen wird in diesen Kontexten, das, die, werden die Präterit präteritalform nicht mehr gebraucht. Und man spricht dann äh, von Schwund. Obwohl sie gar nicht verschwunden sind, sondern auch nicht sehr, sehr, sehr, äh, sonderlich zurückgegangen, sondern es gibt eine Veränderung einfach der Gebrauchsdomänen. Ähm, hier aber ganz zentral, Präteritumschwund ist keine Spezialität der oberdeutschen Dialekte. Ein Schwund von Präteritumformen können wir auch in anderen germanischen Sprachen, in Afrikaans und im Jüdischen feststellen. Da Präteritumformen jedoch eine Besonderheit der germanischen Sprachen sind, auch das wiederum ein sehr interessanter morphosyntaktischer Befund, kann ein Präteritum Schwund auch nur für diese Sprachen, für Sprachen dieser Familie überhaupt verzeichnet werden? Und hier sehen Sie in dieser grafischen Darstellung, ähm, wie weit und wie wenig fortgeschritten der Präteritum Schwund tatsächlich ist. Sie sehen hier vor allen Dingen den Bereich, in dem, ähm, in dem scheinbar nur das Deutsche betreffend die Grenze liegt zwischen Oberdeutschland und Norddeutschland. Und zwar im Süden wird das Präteritum. Durch das Perfekt ersetzt, äh, in der einfachen Vergangenheitsform und im Norden eben nicht. Sie sehen aber, dass der Sprachraum, den das betrifft, sehr viel größer ist. Also, das heißt, es ist mitnichten so, dass es irgendwie ein oberdeutsches oder ein deutsches Dialektphänomen wäre. Ähm, und tatsächlich äh, liegt die Grenze, wenn man so will, heute zwischen dem ähm, Gebrauch zwischen Präteritum und äh, Perfekt als einfache Vergangenheitsform nördlich von Dresden, also in der Dresdner Heide, wenn Sie so wollen. Und ähm, unabhängig davon ähm, ist es so, dass es zwei, ähm, äh, in, in den aktuellen Grammatiken lässt sich in der Verwendung, lassen sich zwei Gruppen unterteilen. Die eine ist, es ist ein starker bzw. zunehmender Gebrauch, das ist perfekt festgestellt, der die Präteritumformen bedroht. Ja, es werden jedoch keine expliziten Verlustformen ausgewiesen. Das ist äh, das, was äh, sich beobachten lässt nach Fischer. Und der zunehmende Gebrauch von Perfektformen führt dazu, dass Präteritumformen ungeläufig werden. Es werden als konkrete Verlustformen oder Formen im Abbau genannt. Das ist das, was man in Grammatiken feststellt. Und wenn wir jetzt hier auf das oberdeutsche blicken, das ist also für das, das ostsächsische blicken, das ist ziemlich interessant, sind erstens mal die Studien alle sehr, sehr, sehr, sehr, sehr alt. Ja? Ähm, zweitens werden aktuell kaum Studien ähm, realisiert. Und das Dritte ist, dass Sie sehen, dass wir uns im Ostsächsischen in einem ähm, Bereich bewegen, in dem alle drei unterschiedlichen Formen unterschiedlich dokumentiert sind. Das heißt, wenn Sie ein schönes Arbeitsthema suchen für eine kombinierte Arbeit, das wäre sie. Ja? Also das heißt, führen Sie eine dialektgeografische Untersuchung zum Präteritum schon durch. Hier fehlen uns schlicht aktuelle Daten. Setzen Sie sich dafür gern mit mir in Verbindung oder mit Evelyn Koch, die wird Ihnen gern dabei helfen. Das Interessante ist, dass solche Phänomene wie Toren und der Präteritumsschwund ja, ähm, im Wesentlichen äh, entweder in der Sprachgeschichtsschreibung oder in der Grammatikschreibung auftauchen können oder nicht. Und Sie sehen in beiden Fällen, wenn wir über solche Vergessensformen und Modalitäten unseres Forschungswissens sprechen, dann ist es so, dass wir Formen ähm, unterscheiden müssen, von denen wir heute überhaupt nichts mehr wissen, weil erst an dieser zeitlichen Linie die Archivierung von Material beginnt. Das wäre das automatische Vergessen. Dann hätten wir so etwas wie Verwahrens vergessen, das heißt, das heißt sprachliche Formen, die nicht mehr benutzt werden, aber gerade noch so archiviert sind, ähm, die wir äh, noch in unseren Archiven haben und nicht mehr auf, ähm, aufschreiben. Das andere wären Formen, die, die wir beim Verschwinden aus dem Sprachgebrauch beobachten können, aber in der Sprachgeschichtsschreibung erfassen. Hier hätten wir Selektives vergessen, das ist ein sehr interessantes Phänomen. Das taucht vor allen Dingen auf, wenn es um ähm, den nicht mehr Gebrauch von sprachlichen Strukturen geht, weil es gesellschaftlich oder politisch nicht erwünscht ist. Ähm, hier gibt es sehr interessante sprachliche Phänomene im Kontext ähm, der nationalsozialistischen Sprache. Und dann haben wir so etwas wie ein strafendes oder repressives vergessen, äh, defensives und komplizitäres vergessen, wo es darum geht, dass bestimmte sprachliche Formen ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr genutzt werden. Im Moment ähm, können wir eine Tendenz entwickeln, dass das generische Maskulinum in der Personenadressierung eine solche Form ist, die möglicherweise bald nicht mehr verwendet wird, während geschlechtergerechte sprachliche Formen um die Metapher zu benutzen, auf dem Vormarsch sind. Und hier können sich sehr interessante Entwicklungen in der nächsten Zeit ergeben. Aber Sie sehen, hier ist eine erhebliche Dynamik im Sprachgebrauch zu beobachten, wenn man nicht allein auf morphologische Phänomene schaut, sondern auch morphosyntaktische Phänomene mit im Blick hat. Denn die einen bedingen das andere und umgekehrt. Und insofern ist so eine losgelöste strukturalistische Beschreibung der Morphologie, Immer für den konkreten Zweck zwar sinnvoll, aber auch schlussendlich ähm, defizitär. So, Kommen wir mal aber zu einem ganz anderen Phänomen, nämlich der Abwertung von Sprachmustern. Und das geht auch wiederum mit diesen Vergessensformen einher. Das heißt, wenn eine Grammatikografie permanent dagegen arbeitet, dass eine bestimmte sprachliche Form benutzt werden darf, dann führt sie durch die Abwertung dazu, dass sie auch... Ähm, weniger verwendet äh, und schlussendlich verdrängt wird. Und eine dieser, äh, Morphos, eines dieser morphosyntaktischen Phänomene ist die sogenannte Tun-Periphrase, also ich tue, einkaufen. Und ähm, wenn Sie sich damit auseinandersetzen wollen, darf ich Ihnen drei Publikationen empfehlen, und da vor allen Dingen ähm, die von Nils Langer, ähm, zu linguistischem Purismus, und zwar im Hinblick auf das sogenannte Doppelperfekt, die doppelte Verneinung und die Thun-Periphrase, also dreißige Phänomene. Daneben eine Magisterarbeit von Christian Schwarz, die Tunperiphrase im Deutschen, die ist frei verfügbar im Netz. Und dann den ähm, Artikel äh, von Noah Bubenhofer und Karen Brinkmann äh, zu Tun in Grammis. Ähm, die Quellen sind immer angegeben. Schauen wir erstmal auf die Grammatiken, wie sie heute die Tunperiphrase ähm, bewerten. Ähm, hier äh, haben wir einzelne Beispiele ähm, aus der duden Dudengrammatik, die Belege sind aus dem DWDS. Ähm, ja, also das heißt, die rot, rot unterlegten sind DWDS-Markierungen und Bewertungen und die duden Dudengrammatik wäre grün. Ähm, Sie sehen ganz unterschiedliche ähm, Beispiele, die entweder ähm, äh, als umgangssprachlich oder in abgeplaster Bedeutung oder abwertend ähm, bewertet werden. Das heißt, alle diese Etiketten sprechen nicht dafür, dass wir hier einen normgerechten Gebrauch haben. Das Zweite ähm, ist ein, interessanterweise wird beim DWDS als umgangssprachlich markiert, in der Duden-Grammatik als korrekt, nämlich das wäre der Infinitiv eines Verbs im Vorfeld von tun. Rechnen tut er gern, malen tut er gut, buchstabieren tut er richtig. Ja, also das heißt, das wären äh, offensichtlich... Äh, der betonte infinitiv am Satzanfang und tun, genau, so wird er hier geführt. Und der wird äh, in der Duden-Grammatik als korrekt ähm, markiert. Gehen wir mal weiter, also rechnen tut er gut, genau, das wäre diese, diese äh, Passage hier. Dann haben wir ähm, eine, äh, drei Belege, die äh, aufgeführt werden, ähm, die zum einen umgangssprachlich markiert sind und das letzte ist die landschaftliche Markierung. Das ist eine sehr schöne Kategorisierung in den Grammatiken, wenn man zwar auf die Varitätenlinguistik hinaus will, aber schlussendlich sagt, es ist nicht äh, äh, am Standard orientiert, also es ist nicht die Norm. Sie sehen also, heute in den aktuellen Grammatiken erfüllen nur die wenigsten Konstruktionen überhaupt mit Tun überhaupt ähm, den äh, Standardanspruch äh, des Normalen, also das heißt, dass man im Standard Tun verwenden kann. Schlussendlich zurückt das Ganze auf eine Verwendungsweise zusammen, nämlich Infinitiv mit Tun, Rechnen tut er gut. Schauen wir mal, ähm, wie, die, allerdings wie die Verteilung aussieht, das heißt im Sprachgebrauch selbst. Also wir haben auf der einen Seite die Grammatikografie, die sagt, also wenn wir uns dieses morphosyntaktische Phänomen uns anschauen, ähm, dann haben wir eigentlich nur eine normierte äh, Verwendung, nämlich Rechnen tut er gut, Malen tut er gern. Ähm, und dann sehen Sie aber, dass Sie ähm, die... Tunperiphrase periphrase im Norden haben, das heißt im äh, niederdeutschen Sprachraum. Und Sie sehen, dass die DUN-Periphrase, äh, ähm, die sich äh, hier in diesem Bereich, ähm, sehr, sehr, die sehr häufig zur, zur äh, Umschreibung verwendet wird, ähm, genau bis fast zu 100 Prozent. Und Sie sehen, auch da ist es so, dass wir im nördlichen Raum, ähm, äh, hier ist tatsächlich ähm, Niedersachsen abgebildet im Wesentlichen, eine sehr starke Verbreitung dieser Periphrase haben. Ähm, wenn Sie etwas weiter ähm, ausgreifen auf den äh, gänzlichen Sprachraum, dann sehen Sie, dass sich diese Verteilung ungefähr widerspiegelt. Also das heißt, wir haben eine sehr starke Affinität dieser Periphrase, äh, zwar im Norden, aber ähm, sie wird auch im übrigen Sprachgebiet verwendet, und zwar in allen genannten Varianten. Dann äh, schauen wir mal auf die äh, Frage Tunfügung mit äh, Tun und Infinitiv, Präterium von Tun und Infinitiv. Das ist die sogenannte täte äh, ich täte gern, ich täte laufen. Ähm, hier sehen Sie, dass wir ähm, eine Varianz im südlichen Bereich haben. Und hier haben wir die... Ähm, Verteilung von tun mit äh, einem infiniten Verb und also einem ähm, äh, Infinitiv und da sehen Sie ebenfalls wieder eine Verteilung stärker, äh, im äh, die so, sind die Beleglagen so dünn, dass man da eigentlich keine äh, großartigen Aussagen darüber machen kann. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es nicht nur auf den nördlichen Teil Deutschlands beschränkt ist, sondern niederfrequent, aber überall verwendet wird. Zusammenfassung ganz kurz. Tunperiphrasen sind typisch für die gesprochene Sprache ja, und werden in der Schriftsprache nur selten verwendet. Das stimmt. Tunperiphrasen mit einem Vollverb im Vorfeld, rechnen tut er gern, werden als normativ erlaubtes Mittel, um das Verb hervorzuheben, im gesamten deutschsprachigen Raum verwendet. Das hat man gerade gesehen. Tunperiphrasen ohne Vollverb im Vorfeld und im Konjunktiv 2 sind typisch für den mittel- und oberdeutschen Sprachraum. Mit Ausnahme der Schweiz. Sie werden in der Schriftsprache verwendet, um besonders stilistische Effekte zu erzielen. Also ähm, Vorfeld Vollverben äh, im, voll im Vorfeld und im Konjunktiv 2, also Er täte schwimmen, ähm, ist da die äh, Konstruktion. Und die wird im Wesentlichen im oberdeutschen Sprache verwendet, wie Sie an den letzten beiden Grafiken gesehen haben. Kommen wir aber mal dazu, warum kommt es überhaupt dazu, warum wird über diese Periphrase dann geschrieben, wenn sie so weit verbreitet ist im Mündlichen, also das heißt sowohl in Norddeutschland als auch in Süddeutschland, vor allen Dingen dort wiederum über den Konjunktiv, warum wird darüber in Grammatiken nichts geschrieben? Ähm, die These von Nils Langer ist, dass es durch linguistischen Purismus in der frühen Neuzeit ähm, dazu kam, dass äh, besonders diese drei Phänomene, nämlich Doppelperfekt, doppelte verneinung, und die tun Periphrase aus unseren deutschsprachigen Grammatiken verschwunden sind. Ähm, besonderen Anteil daran hat äh, Johann Christoph, äh, Christoph Gottsched äh, mit der Grundlegung einer deutschen Sprachkunst und den Beiträgen zur kritischen Historie der deutschen Sprache in Poesie und Beredsamkeit. Und hier geht es im Wesentlichen darum, dass ähm, die, um die Charakterisierung von Gottsched durch seine Zeitgenossen ähm, und Gottsched nach dem Urteil seiner Zeitgenossen war ein äh, sehr strenger Normierer und Richter über die Normierung der deutschen Sprache und hatte vor allen Dingen ein Beispiel äh, oder eine Orientierung, nämlich äh, das Ostmitteldeutsche und damit Op Opitz und Luther. Und alles, was zunächst nicht dieser, äh, dieser Norm entsprach, wurde durch ihn relativ scharf abgewertet, vor allen Dingen das Oberdeutsche. Also, er bekam äh, sich, also es gab. Äh, regelmäßig Streit äh, und harteste Auseinandersetzungen mit ähm, Burtmann zum Beispiel und Breitinger. Ähm, und, aber auch im äh, niederdeutschen Sprachraum, äh, zum Beispiel mit Matheesern, gab es einige nennenswerte Auseinandersetzungen über die Norm. Ja? Also was ist das Gute, das ist das Gute, das normierte Deutsch. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema ähm, Schauen wir erstmal auf das Doppelperfekt. Das Doppelperfekt wird heute im Mündlichen sehr häufig gebraucht. Das dürften Sie kennen, ich habe eingekauft gehabt. Ist für die Schriftsprache noch nicht so üblich, aber da auch mittlerweile sehr, sehr gut dokumentiert. Also da muss man überhaupt nicht mehr darüber diskutieren. Und hier sehen Sie ähm, eine typische ähm, Grammatik-Schau, wie sie Lange betreibt. Da fängt bei Kaspar Stieler an, ähm, die Hüffwörter werden auch oft die ganze vergangenen Zeiten bei vielen zwei- und dreifach gebraucht. Das ist genau das, was hier gemeint ist. So aber die Rede sehr verstellet und deshalb zu vermeiden sind. Ähm, das, sind das ist Stile. Dann Gottsched. Es ist ein Missbrauch im Reden, wenn einige die völlig und längst vergangene Zeit tätige Zeitwörter mit einem doppelten Habe zu bilden pflegen. Zum Beispiel. Ich habe es ihm gesagt gehabt, ich hätte es ihm geraten gehabt und dergleichen. Alle dies gehabt ist überflüssig und sage nichts mehr, als wenn es nicht dastünde und so weiter und so fort. Also wir haben einen sehr starken normierenden Eingriff im Hinblick genau auf das Doppelperfekt und das ist mitnichten irgendwie ein neues morphosyntaktisches Phänomen im Kontext der äh, Flexion des Verbs, also Konjugation des Verbs. Sondern es ist eine sehr, sehr, sehr alte und sehr stabile Konstruktion, die jetzt im mündlichen Sprachgebrauch und vor allen Dingen durch die medialen Veränderungen wieder sichtbar wird. Blicken wir auf das nächste, Tun. Also man hörte in einigen Reichsstädten unter Handwerksleuten noch eine Art, die Zeitwürde anzuwandeln, die vor Zeiten auch in Schriften gewöhnlich war und die bei den Engländern noch dieser Stunde im Schwange geht. Also überlegen Sie kurz, welchen Status du im Englischen für die Umschreibung von verbalen Konstruktionen hat. Ähm, dürfte nicht unerheblich sein. Also Sie sehen das unten, I do see in der Fußnote, I do see, live, hope, give. Das ist, ich tue, sehen, leben, hoffen, geben, heißt nichts mehr, als ich sehe, lebe, hoffe, gebe und dergleichen. Und das Bekannte, how do we do, wie tut ihr tun, heißt eigentlich bei Ihnen, wie befindet ihr euch. Sehr schön finde ich da die Übersetzung, wie tut ihr tun. Ähm, aber das sehen Sie, äh, das ist eine typische sprachkritische Haltung, die hier von Godshade eingenommen wird. Ähm, und so weiter und so fort. Man bedient sich hier, ich bin wieder oben im Text, man bedient sich hier, das Wort das Tun mit seiner Abwandlung, alle Zeiten, Zahlen, Personen zu bilden. Das hauptsächliche Zeitwort aber bleibt unverändert in der unbestimmten Form und Art, in der unbestimmten Art. Zum Beispiel anstatt ich esse, ich äh, gehe, ich reise, sagt man, ich tue essen, ich tue gehen, ich tue reisen und so ferner. Ich tat, essen gehen, reisen. Ich habe Essen getan, ich habe Essen getan und so weiter und so fort. So schrieb Opitz und so weiter und so fort. Ähm, Doch diese Art zu reden und zu schreiben ist heutiges Tages lächerlich geworden und gilt kaum unter Handwerksburschen und in altväterlichen Reichsstätten noch. Ja? Also das heißt, auch hier eine ganz, ganz deutliche Abwertung dieser Tunperiphrase. Die sich, wie gesehen, mit dem aktuellen Sprachgebrauch immer noch nicht deckt. Das heißt, hier hat die Grammatikografie, ähm, so die These von Langer, sehr stark Einfluss genommen auf etablierte morphosyntaktische Muster. Hören Sie sich um, wann Sie tun, hören, ähm, und also wann Sie tun, hören. Und ähm, denken Sie in dem Fall bitte daran, dass so eine Fragestellung, wie kommt ein bestimmtes morphosyntaktisches Muster? Wie hält sich das durch? Was bedeutet das? Eine ganz zentrale Rolle spielen kann in ihrem Sprachgebrauch. Und das schauen wir uns nämlich jetzt an. Wie lässt sich Thun, die Tun-Periphrase als Konstruktion modellieren? Das heißt, die Konstruktionsgrammatik ist eine, die auf Sprachgebrauch und die Beschreibung genau solcher morphosyntaktischer Muster setzt. Und ähm, wenn Sie das äh, interessiert, baue ich das gern nochmal im Kontext des Seminars weiter aus. Ich halte es aber jetzt, wie gesagt, für zu früh. Es ist, dient jetzt erstmal nur als Anregung im Kontext und im Hinblick auf die Frage, warum sollten wir uns mit morphosyntaktischen Fragen auseinandersetzen. Die Konstruktionsgrammatik als kognitive Grammatik geht davon aus, dass Bedeutung aus Sprachgebrauch emergiert. Also wir benutzen bestimmte sprachliche Strukturen nicht, weil der Duden eine, eine, eine Norm aufgesetzt hat, kann er gar nicht mehr. Also er gibt Empfehlungen, also er ist deskriptiv und präskriptiv mittlerweile, also er, ist nicht mehr der, der, er normiert nicht mehr den Standard sondern wir verwenden sie vor allen Dingen, weil, sie in unserem, weil wir damit in unserem kommunikativen Umfeld erfolgreich sind. Und die Strukturen unseres Sprachwissens emergieren nicht daher, weil wir eine aristotelische Grammatik und ein Flexionssystem und ein Konjugationssystem gelernt haben. Das habe ich beim letzten Mal schon problematisiert im Hinblick auf Genus Verbi, auf Konjunktiv und auf die Tempusform sondern weil wir bestimmte Strukturen aus dem Sprachgebrauch her erlernen. Das heißt, ob Sie eine Kategorie Futur 2 kennen, hängt ganz im Wesentlichen davon ab, ob Sie sie gebrauchen. Und wenn Sie sie nicht gebrauchen, dann fällt Ihnen auch eine Kategorisierung schwer. Und so sehen Sie, wie sich bestimmte sprachliche Strukturen verändern. Ein Doppelperfekt hingegen, was ich eigentlich eher ein... Äh, äh, Präsens, ähm, äh, ein Präsens-Doppelperfekt nennen würde, ja, ähm, oder ein doppel perfekt so rum, ähm, hat im Wesentlichen damit zu tun, welche, ähm, in welchen Gebrauchssituationen sie welche Muster verwenden. Und so würde man eine moderne Morphologie als Morphosyntax in einer kognitiven Grammatik auffassen. Das müssen Sie bitte jetzt nicht in Gänze sofort wahrnehmen und überblicken und so weiter und so fort. Ich will Ihnen nur die Tun-Periphrase zeigen. Entscheidend ist nämlich der Bau hier, dieser Teil, Konjunktiv, Würde und Infinitiv. Und dieser Teil hier, Konstruktion der Faktizität mit allen Modalverben ähm, und dem, was Sie früher als Futur 1 gelernt haben. Und hier genau an dieser Stelle, wenn man das denn so äh, angeht, hätten wir drei Gebrauchskontexte, in denen eine Tunperiphrase als Konstruktion im Konstrukt denkbar wäre. Nämlich, Sie haben hier den einen Fall, stricken tut er einen Schal. Das wäre äh, eine Frage des Satzmodus. Möglicherweise hat dieser Satz eine ganz eigenständige Bedeutung, sodass wir von einem Satzmodus sprechen müssen. Und diese, wie gesehen, haben wir äh, im Sinn im Duden als normiert zugelassen. Das nächste, er meint, er täte einen Schal stricken. Hier haben wir die Verwendung mit Konjunktiv, die im oberdeutschen Sprachraum ähm, eine große Rolle spielt. Und wenn wir so weitergehen, hätten wir hier unten eine, er tut ganz sicher einen Schal stricken. Und ich würde meinen, diese Konstruktion hat ähm, markiert, wie die Modalverben, Faktizität, und damit schließt sich wiederum der Kreis zu Turren. Und ganz am Anfang habe ich Ihnen gezeigt, dass Modalverben aus unserem Sprachgebrauch sich ausschleichen können, dass wir sie metaphorisch gesprochen vergessen. Aber es ist genauso möglich, dass wir neue Modalverben in den Sprachgebrauch integrieren und weiterverwenden. Und möglicherweise, und das können wir im Seminar diskutieren, hat Tun mit Infinitiv, also er tut einen Schal stricken, eine Funktion, die sich damit erklären lässt, dass es Faktizität markiert, im Sinne von, er tut ganz sicher einen Schallstricken oder er tut vielleicht einen Schallstricken, Aber das Ganze können wir im Seminar diskutieren. So, jetzt in der Diskussion gehen wir aber zurück auf die Themen, die Sie interessieren. Und wir haben dafür, wenn ich das richtig sehe, noch über eine Stunde Zeit. Ähm, ich freue mich auf Ihre Fragen. Möglicherweise haben Sie Anregungen genau im Hinblick auf das eben vorgestellte, das heißt morphosyntaktische Fragestellungen. Wenn das nicht der Fall sein soll, diskutieren wir jetzt erstmal Ihre, Ihre Themen und Ihre Wünsche, Ihre Vorstellungen, teilen Arbeitsgruppen ein, ganz zentral, bauen also ähm, Subgruppen äh, zu unserem, unserer Matrixgruppe im Seminar und werden dann äh, über... Ihre Themen ähm, verhandeln und darauf freue ich mich schon sehr. Also bis dahin, bis gleich, Ihr Alexander Lasch und für alle anderen, die das Video aus der Ferne sehen. Wir sehen uns dann äh, beim nächsten Mal mit einem mit der Vorstellung der Themen Literatur, Grammatikalisierung und moderne Wortbildung, wie wir sie im Seminar weiterentwickeln wollen. Verlinkt sind jetzt hier an dieser Stelle noch zwei Inhalte, nämlich zum einen ähm, die Reihe zur Vorlesung, die Videoreihe zur Vorlesung und zum anderen ein Video aus dem Portfolio. Kommentieren Sie, liken Sie und was Sie sonst noch tun wollen, um Open Educational Resources stärker nach vorn zu bringen. Ich bin raus, bis dann, ciao.